Wer jetzt mit Ja antwortet, hat möglicherweise bald ein Problem. Wenn du einige Tage später Vertragsunterlagen erhältst, obwohl du keinen Vertrag abgeschlossen hast oder eine Rechnung zu Waren, die du nicht bestellt hast, dann weißt du, dass du Betrügern zum Opfern gefallen bist. Sie haben dein Ja einfach aufgezeichnet und in einem fingierten Verkaufsgespräch aus dem Kontext gerissen und als Zustimmung verwendet. Um dieser Betrugsmasche zu entgehen, vermeide es, unbekannten Anrufern mit Ja zu antworten. Erkundige dich, wer dran ist und lege im Zweifel einfach auf. So ein Ja ist allerdings schnell gesagt. Wichtig ist, sich nicht einschüchtern zu lassen oder auf die Forderung einzugehen. Du hast einem solchen Vertrag nie zugestimmt. Setz dich zu Wehr. Die Verbraucherzentrale stellt dafür hilfreiche Musterbriefe bereit. neugierig, wer angerufen hat? Ein Rückruf kann unter Umständen ziemlich teuer werden. Ein sogenannter Ping-Call ist eine beliebte Betrugsmasche, bei der die Betrüger nach einmaligen Klingeln wieder auflegen. Damit wollen sie dich zu einem Rückruf provozieren, für den hohe Gebühren fällig werden. Sieh genau hin! Einige ausländische Nummern ähneln deutschen Vorwahlen. Mit einer kurzen Recherche lassen sich solche Betrugsnummern schnell enttarnen. Und im Zweifel gilt immer, nicht zurückrufen. Falls die nächste Abrechnung dann doch ungewohnt hoch ausfällt, kannst du dich auf das sogenannte Rechnungslegung- und Inkassierungsverbot berufen. Von der Bundesnetzagentur gelistete Nummern dürfen nicht abgerechnet werden. ich dich aus dem microsoft Technical department Computer. Telefonbetrüger geben sich häufig als Service-Mitarbeiter von bekannten Unternehmen, zum Beispiel von Microsoft aus. Ihr Ziel ist es, Zugriff auf deinen Computer zu bekommen. Du wirst in der Regel aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren, damit die vermeintlichen Sicherheitsprobleme behoben werden können. Haben die Kriminellen erst einmal Zugriff auf deinen Rechner, können sie Schadsoftware installieren, um deine Zugangsdaten auszuspielen. Häufig fordern sie für ihre angebliche Serviceleistung eher auch noch Geld dafür. Das Gemeine, an der Rufnummer kannst du den Betrugsversuch nicht immer erkennen, denn die ist häufig manipuliert und wird dir als die vermeintlich richtige angezeigt. Wenn du einen solchen Anruf erhältst, bleib misstrauisch. Microsoft oder andere Großunternehmen melden sich normalerweise nicht von sich aus. Lass dich erst gar nicht auf ein Gespräch ein und leg am besten wieder auf. Kontaktiere im Zweifel Microsoft und erkundige dich, ob dieses Problem wirklich besteht. Gestatte Fremden auf keinen Fall den Zugriff auf deinen Computer. Solch ein Anruf kann einschüchternd sein und der Anrufer so gut geschult sein, dass er dein Vertrauen gewinnt. Wenn du Software auf deinem Rechner installiert hast, trenne so schnell wie möglich die Internetverbindung zum Gerät. Ändere wichtige Zugangsdaten und lass deinen Computer von einem Experten überprüfen. Ob Microsoft, Polizei, Gericht, Versicherung oder Lotterie – die Betrüger missbrauchen stets bekannte, seriöse Namen, um an dein Geld zu kommen. Auch und gerade ältere Menschen geraten oft ins Visier der Kriminellen. Beispielsweise beim sogenannten Enkeltrick, bei dem sich der Anrufer als Familienmitglied in einer finanziellen Notsituation ausgibt. Bei aller Vielfalt der verschiedenen Betrugsmaschen gibt es ganz generelle Tipps, mit denen du dich schützen kannst. Der beste Schutz gegen jede Art von Betrugsversuch ist der gesunde Menschenverstand. Bleib in einem gesunden Maße skeptisch und wachsam bei unbekannten Anrufen. Gib im Zweifel die Nummer in einer Suchmaschine ein, bevor du dran gehst oder zurückrufst. Lass dich unter Druck nicht zu einer Handlung verleiten, sondern bleib ganz ruhig. Sensible Daten wie Kontodaten oder Passwörter solltest du niemals am Telefon an Dritte weitergeben. Genauso wenig solltest du fremden Zugriff auf deinen Rechner gewähren. Du kannst außerdem dabei helfen, gegen Betrugsversuche aktiv vorzugehen, indem du die Vorfälle dokumentierst und meldest. Mögliche Anlaufstellen, an die du dich mit Fragen oder im Schadensfall wenden kannst, sind unter anderem die Bundesnetzagentur, die Verbraucherzentrale oder die Polizei. Wenn du diese Tipps im Hinterkopf behältst, kannst du ganz entspannt zum Müller greifen you <laughs>